Ich weiß, dass Sie Journalisten seit Jahren den Rücken zugekehrt haben. Und dennoch möchte ich Sie fragen, ob ein Treffen mit Ihnen nicht doch möglich wäre. Quick wurde für insgesamt acht Morde verurteilt. Hatte aber mindestens 20 weitere gestanden. Wie kann man des Mordes verurteilt werden, wenn nicht mal sicher ist, ob einer begangen wurde? Wir werden der Sache nachgehen, verstehst du? Nein! Doch, wir... Nein. Nein! Nein! Es ist alles untersucht. Wonach genau suchen wir eigentlich? Beweise. Ich will eindeutige Beweise, verstehst du? Wenn Sie raus möchten, dann drücken Sie diesen Knopf hier. Und wir sind im Handumdrehen da. Sie haben gesagt, Sie hätten damals 30 Mord begangen. Aber es gab weder Zeugen, noch DNA-Spuren oder eindeutige Beweise dafür. Wer schwindelt hier? Ich möchte nicht Teil davon sein, wenn ein Justizskandal aufgedeckt wird. Er ist schuldig und die Lügen. Und er muss wieder töten.